das flüstern im Wald unter dem Tannengeäst, wo das Dunkel der Nacht uns erschaudern lässt, wo in tiefster Stille kein Laut mehr verhallt als der Hauch unseres Atems, Längst können wir den Weg nicht mehr sehen, woher wir kamen, wohin wir gehen. Im Dunkel der Nacht, wo das Auge versagt, wo Unvertrautes uns Schrecken einjagt, da schlägt uns das Herz, da schnürt uns die Brust und wir werden uns unsere Bewusst und fürchten das Rascheln der Tannen, die kalt und bedrohlich raunen und flüstern im Wald. Die Kraft, die wir waren, der Mut den wir hatten, verschwunden und selbst unser Schatten verschwand. Und schon bald, da zeichnet uns das Flüstern im Wald, in das Dunkel der Nacht manch düstere Gestalt. Und wir kauern nieder, Verwundbar und blind, Wund und verwundert, Und sind den Ängsten wehrlos überlassen, Die mit gierigen Fingern nach uns fassen, Uns in schreckliche Tiefen hinabzuziehen, was gäben wir drum, diesen Ängsten zu fliehen? Doch wir hocken im Dunkel Unter dem Tannengeäst Wo das Flüstern im Wald Gern würden wir jetzt mit den Sorglosen tauschen und können doch nichts tun. Bis auf eins vielleicht. Lauschen.